Hey und willkommen zu einer Minecraft Let's Play auf meinem Kanal mein erstes Let's Play überhaupt und ja, machen wir mal eine Welt äh, schreiben wir mal Let's Play World so äh, ja, überleben äh, ja ist gut so so, Landschaft wird generiert, kann nur eine Weile dauern. Na komm. Und da wären wir. Hier sind schon mal Schweine. Und da hinten sind, dahinten sind Bäume. So, erstmal die Schweine schlachten. Komm her. So. Das noch. Mal kommen. Oh. Hey, und hier ist ein Tommy. Ja, toll. Was? Nicht, dass ich sterbe. Oh Gott. Na komm. Mehr. So. Schnell was essen können wir erstmal schon bäume abbauen ja, ich nehme besser das normale das normale hier hey, gab es das schon mal dass das auch so fett ist das sind doch eigentlich nur bei die schwarzen Bretter Komisch. So. Ein paar Erfolge noch. Hä? Das sind doch Schwarzeichen. Hä? Naja, egal. So, machen wir mal eine Workbench daraus. so hin erstmal eine Holzaxt so und den Baum fällen und dann können wir auch erstmal die Welt erkunden So, ein Schwert und eine Spitzhacke mitnehmen und dann Stein holen. So. Wir kommen Hier. Stein. So. Das reicht, glaube ich schon. So, jetzt machen wir ein Steinschwert. Spitzhacke und Steinaxt. So können wir die erstmal mitnehmen wieder. So In die Höhle können wir auch gleich reingehen. Na komm. Ja, keine Fackeln. Nee. Hunger. Ich habe ganz vergessen, Ton aufzunehmen. Nee. Musik. So. Brauchen doch auch. So, da ist nun mal das Holz. Das gönnen wir uns schnell. das noch. Vielleicht finden wir noch ein paar Schweine. Dann können wir uns eigentlich schon einen bauen. So. Ist hier jemand? Hier. So. Auch noch ein Schwein wenn noch nicht weg will ich doch nur essen so. da hinten noch sind schon sind noch Schweine mal essen. Schwert und an so wir kommen Komm her. Wollen wir auch noch? So, hier und hier. Da hinten noch ein bisschen. So. Erstmal weiter Schweinefarmen. Und... Schau. Schau mal. XP. Wir bräuchten auch eine Kohle. Da. Komm her. So. So viel Pilze. Wir ein Pilzhaus bauen? Wäre auch eine coole Idee. Oder ein Baumhaus. Na ja, mal gucken. Erstmal schreien Nee, komm, wir bauen eine Insel. Nee. Wir wohnen auf einer Insel. So. Hier. So. King Kobel ist doch noch. Das mal alles weg. Also. Dann haben wir schon ein Land und dann können wir auch schon ein Glas bauen. So? Das noch? So? noch So? bisschen ebener bauen ja gut hier noch Und hier. Holz. So und schon mal errichten. So. Brauchen nicht so groß sein? Das für ein Alpha reicht so. Das weg, weg. So nur Eingang. Zwei Türen. Fußboden. Fuß Wir wollen ja nicht auf den Sand. So. So. Und da äh, ist ich hoffe, ist gegangen. Ich hab ja noch Holz. Und es wird dunkel. Na ja, toll. Nee, das nicht. So. Schnell zwei Schaufeln gemacht und aus. So und Holz, Holz, Holz, Holz. So. so, so und wir haben kein Holz mehr. Schnell ein Bett bauen. So. gute nacht und es ist wieder tag so und mehr holz So hier, hier. da noch ein bisschen so verarbeiten es würde erstmal reichen glaube ich so und ich habe glaube ich fehler gemacht so so so, so, so, so, so. Darf ich eins nach unten kommen? Oh, die Musik ist zu laut. Musik. So, reicht. Na, ja, vielleicht noch ein Stückchen. Hm, 40. Ja, so ist gut. Oh, leck. So, geht. Okay. Ich glaube, man muss sich eins tiefer. Oder, Leute? Oh, toll. Okay. So, so, so, so. Oh scheiße. Wassereinbruch. So. muss ja das auch noch weg. Oh, und ich sehe gerade, wir sind schon fast... Am Ende. Also dann würde ich mal sagen, bis dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch doch ein Abo da und ja, bis bald.